Hallo meine Lieben, ich bin hier schon zum zweiten Mal bei Larissa und das ist wirklich hier ein wunderbares Ort um zur Ruhe zu kommen, weil hier so schön ist und das ist ein ganz ganz tolles Platz in Bergen mit viel Sonne, man kann hier wunderbar Sport machen mit Larissa, sie gibt ganz tolle Tipps, die ich schon zum zweiten Mal bekomme. Und es ist ja so, man verhört schon mal etwas und es lohnt sich zweites Mal zu kommen. Dann hört man noch mehr und nimmt immer, immer wieder was Neues mit. Auch mit Ernährung. Larissa gibt ganz tolle. Sie hat ein ganz tollen, ganz einfachen Konzept, den man auch zu Hause ganz toll umsetzen kann. Ich habe zwar sehr viel über Ernährung selber gelernt, aber den Konzept, den sie hat, hatte ich noch nie gehört und das ist wirklich ganz, ganz toll. Und ähm, was auch ganz toll ist, dass man unter Frauen ist. Man kann hier leichter loslassen, man ist unter sich, äh, man bespricht alles und ja, dass man einfach mit Leichtigkeit alles tut. Und es lohnt sich auf jeden Fall nochmal zu kommen. Ich werde nochmal kommen und ich kann euch das nur empfehlen.